Hi Hamburgerinnen, hier ist die Urbane Hamburg, äh, der Landesverband. Wir brauchen eure Hilfe und zwar wollen wir ganz gerne für dieses Jahr die Wahlen auf den Wahlschein, eine antirassistische, dekoloniale, radikale Partei, die für soziale Gerechtigkeit sorgen will und wir brauchen lediglich eure Anschrift für das Amt. Wir werden dann überprüfen, ob ihr wählen dürft. Und dann sind wir hoffentlich mit 385 Stimmen, mit 385 Unterschriften auf dem Wahlschein. Und das ist unser Ziel. Deswegen bitte, bitte kommt vorbei. Wir brauchen noch ganz viele Unterschriften. 100 haben wir schon Samstag auf der Laut Proud Kundgebung bekommen. Und jetzt brauchen wir noch ein paar mehr. Okay, hoffentlich bis später.